Ich vor der Du bist fertig? Ich bin fertig zum Gehen. Ich bin in Turi. Ich bin in Turi. Es ist keine in dem Wasser. Ähm, normalerweise nicht so eine gute Idee, aber. Du bist ja am, äh, am Strand und am Strand. halt mich im Augen. Im Fall vom Notfall kommst du mich retten, oder? Wie meinst du? Dass also, ich nackt reinspringe und dich rette. Ja, ich muss nicht unbedingt nackt sein. Retten Ach. alleine wäre schon okay. gut. Wo gehst du hin? Da, Asha, schau wie schön es ist. Es ist schon echt ein Traum. Wir waren schon unten. Es sind viele Eier angespült. und äh, es ist ein bisschen, man muss richtig runterklettern, zum Reinkommen, aber. Das sieht schon mal Machen gut, wir also jetzt. Ich hoffe, ich habe da dann ein paar Wellen. Das ist auf ne? Das ist schon mal die erste Herausforderung, vor dem surfen hier an Wasser kommen. Und? Ah, ich war auf jeden Fall im Wasser, aber es war mehr baden als äh, surfen. Ah, okay. Aber schön, einfach, ehrlich. Alleine im ja, Wasser. Die Kulisse genossen. Die Algen? Ja, sind schon was Algen, aber schau, hier ja, die Klippen, Türmchen. das Wasser. Also, das ist schon was wert. Ja, gut. Gute Idee, ne? Ja. Oh, es ist sauschön schön hier. Sehr schön hier, meine ich. Sehr, sehr schön. Vor allem du. Oh. Das ist der schönste Ausblick. auch noch äh, zu zweit auf dem Wasser und ich muss sagen ich habe alles richtig gemacht heute Mittag ähm, war noch ein bisschen wind drauf und die Welle war nicht so schön da war es nicht so gut nee. und jetzt war es noch einfach mega mega schön ja, kein wind ganz glattes wasser und die wellen waren echt groß zum teil ja, glaube, man sieht die leinen liefen reinkommen. richtig schön hinter uns und zwar nicht nur äh, einfach richtig schön von der welle und von der stimmung sondern wir waren einfach auch wieder komplett alleine traumhaft also ja, da ist die Jahreszeit schon. Es war kühl, cool. ich laufe jetzt wieder mit Jacke und so rum. Aber es ist auch schon spät, es ist 7 Uhr. Ähm ja, Und wir hatten einfach das Wasser ist komplett für uns alleine. Das ist der Traum. Und wir stehen hier auch ganz alleine direkt am Wasser. Traumhaft, echt schön. Während wir hier genüsslich einen Kaffee genießen und den Keks essen, nachher äh, mal wieder eine sehr, sehr schöne Wettereit äh, Session, haben wir uns einen Plan gemacht, wie es weitergeht. Das heißt, wir steigen gleich ins Auto und dann tanken wir erstmal Wasser auf und fahren die Westküste hoch. Wir, wir sind gespannt, was uns da erwartet. Ja, ich auch. Wir waren jetzt lange an der Südküste unterwegs. Jetzt geht es an die Westküste. Die Wetterlage dreht sich, also Windrichtung und so. Genau, es das kommt ein Mistralwind, also der Wind, der von Frankreich so runterweht und der bringt Welle. Und Wind. Ja, und gutes Wetter. Endlich haben wir die kurze Hose hm. an. Also Aber das erste Mal, dass ich auf Sardinien die kurze Hose an habe, glaube ich. Ja, es tut auch mal wirklich gut. Ja. Hm. Los geht's. I know it's nothing new. It's so so amazed by you. Buongiorno! Wir sind wieder wach und wir sind in Mariami. Hier in der schönen Bucht. Und schön ist es, auch wenn die Sonne äh, gerade nicht da ist und es eher ein bisschen trüb ist. Richtig schön hier. Ne? Schöner Bucht. Ganz so ganz weißer Sand, aber nicht Sand, so, so Steine, so ganz kleine Steine sehen aus wie Tic Tacs, fand ich. haben hier einen Tic Tacs, <lacht> einen Strand voller Tic Tacs. Mhm. <lacht> ähm, Türkisblaues äh, Wasser, ich glaube auch gerade wegen der Steine. Wahrscheinlich wegen der Farbe. Und das klare Wasser. Ja. Und was wir dieses Mal überhaupt nicht gerafft haben, ist die Zeitumstellung. Wir sind äh, Sonntags ist irgendwie um halb zehn wach geworden, haben uns voll gewundert, worden. normal schlafen wir nie so lang. Und Montag immer noch, hä, schon wieder so spät und abends können wir auch so lange wach bleiben, bis irgendjemand gesagt hat, es war Zeitumstellung. Wir waren völlig, völlig verwirrt, warum jetzt plötzlich von einer auf den anderen Tag wir so lang schlafen. Ja, wir waren echt, wir waren echt ein bisschen verwundert. Ich ja, weil man auch irgendwie keine T Termine oder was auch immer hat oder keinen Kalender, wo dann drin steht Zeitumstellung oder... Keine Ahnung, ist glaube dieses Mal voll an uns vorbeigegangen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich besser mitbekommen. Und ja, äh aber spüren tut man es trotzdem immer. Ja. So, man kommt dann schlechter aus dem Bett. Will abends nicht früh ins Bett gehen. Ja. Was bei uns ja jetzt eigentlich total egal ist. Ja, egal wann wir ins Bett gehen, wann wir aufstehen. Genau. Das ist auch das Schöne dran Wir behalten einfach unseren Rhythmus weiter. Wir gehen ins Bett, wenn wir müde sind. Machen auf, wenn wir aufwachen. ja und äh, jetzt gibt es dann Frühstück, Frühstück wenn es Frühstück gibt. Also. Du wartest, bis es Frühstück gibt. Ich oder? warte, bis es Frühstück gibt. Ich kann nicht warten, weil sonst passiert es den ganzen Tag nicht. Hallo. Ich, ich. Ja, okay. Du hast schon lange im ja. Frühstück. <lacht> Schatz, das Warten hat ein Ende. Oh, danke dir. Lass Herrlich. es schmecken. Mach ich. <lacht> Hey, Ende vom Tag schon wieder. Der Jens, Jens ist da, ein Freund von mir aus Tübingen, hat Milchreis gemacht. Also, das gibt es jetzt auch Nachtisch. Mit Apfelmus. Mit Apfelmus. Das habe ich noch nie gegessen. Bin mal Guten gespannt. So. <lacht> nur Das Beste. Ja. Und äh, hier haben wir noch einen... Ja, wer bist du denn? Was willst du? Der will einfach nur gekuschelt werden und wartet. Der kann sehr schön draußen, bis jemand ihm streichelt. Wieder auf den Kuschelbär. Ja, ist schon echt ein Kuschelbär, ne? Mhm. Ja. Wie war es heute, Kate? Äh, anstrengend. Anstrengend? Anstrengend, aber gut war besser als gedacht. war Regen angesagt, aber es hat nicht geregnet. Und der Wind war ein bisschen wenig, es war Kämpfen mit ja. dem kleinen Board und so, wir waren wingen beide. Ja, ganz kurz. Jens hat aber das Meister rausgeholt. Hallo Jens. Hallo. War ganz gut, oder? Gute Session heute. War sehr gut. Bei dir sah es sehr gut aus. Ich habe Bilder gemacht, die schauen wir jetzt mal an. freue mich schon. Während wir deine Milchreis genießen. Danke. Sehr schön, danke <lacht> <Für> dir. <lacht> also, schönen Abend. Ciao sind in Kapu Manu, das ähm, Wellenreit-Mekka von der Insel eigentlich, sage ich mal so. Die Sonne scheint. Herrlich, es ist warm. Noch mal ausnutzen, bevor die kalten Tage kommen. Und äh, Kai ist gerade zum Dingen raus. Äh, heute sind noch nicht so große Wellen. Es windet ein bisschen. Also perfekt. Zu zweit sind sie draußen. Ich mach mal ein paar Aufnahmen. Our house, our dreams We were dancing on a wire Reckless it seems We found holes in these walls We like what we saw Seems so strong until it falls The final straw Oh, I never felt like this before Hey, was sagst du zu wingen in Capo Manu? Es geht. Es Aber geht mit kleinem mit Swell. Mit kleinem Swell. glaube, mit großem Swell ist schon... Da musst du woanders rein und raus, glaube ich. Da In der Bucht unten, ja. Aber sonst richtig schön, weil, weil ja. alleine... Ja. Zu zweit. Dominik, sah nett aus. Und äh, die scheint? Herrlich. Du lachst? Das ist schon richtig schön war eine Session wingen, eine kleine Session war echt schön und jetzt haben wir gelünscht Mittagessen und jetzt geht heraus hinter mir. Jetzt gehe ich mal an Strand und mache ein paar Bilder von sie. Ja und da kann ich auch schauen, wann sie wieder rauskommt, weil das ist das meiste tricky mit den Steinen, das Schwierigste und da kann ich sie zur Not helfen. Was also ich hoffe, das nicht muss, aber ja immer aufeinander achten. Und so sieht es aus. Ich habe die Kamera dabei und meine Surfschuhe und habe mir einen Boardshot angezogen. Falls es dann so sein sollte, dass sie da irgendwie Probleme hat oder sie will raus und sie winkt mir, dann springe ich halt schnell ins Wasser und helfe ihr. Aber bisher sieht es gut aus. Und ab und zu kommt auch ein ganz nettes Wellchen rein. Und Kate hat so zu sehen Basis auf dem Wasser. Ist ganz alleine. Vorhin war die Steffi noch da, aber die ist downwind gefahren, die ist gar nicht mehr da. Deswegen, ja, einfach nacheinander auf also, Auch schön. It was always on fire, our house, our dream. We would dance a wild, breakless, it's sing. No one ever felt like this before. You showed it out. Du bist zurück! Ich bin zurück. Du hast mich gerettet. Was ja. habe ich doch für ein Held? Ich bin kurz reingesprungen. Ich dachte, es ist einfacher, ja, kommst du besser raus. Nur deshalb bin ich auch aufs Wasser, weil ich gewusst habe, du holst mich auch, weil ich Angst hatte da über die Steine. Ich dachte, du wäschst es einfach da ein und dann liege ich wie so eine hilflose Robbe da rum. Nee, aber es war richtig gut. Du bist schön geflogen. Ja. Hat Spaß gemacht? Ja. Hauptsache... Spaß und Spaß wieder gesund oder fit oder ganz heile, heile. heile. Dann jetzt duschen und dann im warmen Busslo, oder? Ja. Aber so, so machen wir's. Oh, gut, dass ich noch rechtzeitig gekommen bin. Ja, der Wind ist jetzt auch raus. Da steht noch ein einsamer Winger, der ist gerade gekommen, wenn Kate rausgegangen ist. Aber der hat auch keinen Wind mehr. Also Kate hat alles richtig gemacht. Genau rechtzeitig rausgekommen. Sehen, du ziehst am Strand dein T-Shirt aus und dachte ich, okay, jetzt ist Zeit rauszukommen, du machst es. Das ist das Zeichen, ja. Genau. Und wenn man sich auszieht, ja. das Zeichen, ich muss raus. Sehr gut. Wir hatten eine sehr, sehr stürmische und regnerische Nacht hier oben. Da hinten steht Loey. Dadurch sind die Wellen heute auch deutlich größer, weil es richtig gestürmt hat. Kai ist gerade wieder mit dem Wing raus in die großen Wellen. Ich traue mich das nicht, aber ich schaue ihm zu. Ich auf ihn auf und weil es hier zu gefährlich ist, dann wieder rauszuklettern zu klettern, Aber raus über die Felsen geht nicht so gut. Dann fährt er hinten in die Bucht mit Sandstrand und da hole ich ihn dann nachher ab. Wenn er langsam sich auf dem Weg nach unten macht, gehe ich zum Auto, setze mich rein und los. Und da draußen fährt er. Er ist jetzt auch nicht alleine. Da kam noch ein Winger von unten hochgefahren. Da bin ich ganz froh drum. Dann ist er nicht ganz alleine hier auf dem Wasser. Wow jetzt hier oben auf dem Felsen Und ich muss sagen, ich glaube, es sieht nach Spaß aus bei Kai. Es sieht richtig, richtig gut aus. Und ja, macht auch Spaß äh, zuzugucken. Richtig, richtig schön. hat mir gerade ein Zeichen gegeben, dass er sich langsam auf dem Weg äh, nach unten macht. Das heißt, ich laufe zum Auto und mache mich auch auf dem Weg und hole ihn ab. Ich sitze bereit im Bus, das kann losgehen. Andiamos habe ich gelernt von äh, euch. Nicht vamos, das war in Spanien, jetzt heißt es Los geht's. Jawohl. Das Jawohl. sah Hammer aus. Riesenwellen hattest du. Oh. Richtig geil war's. Da habe ich mich ganz angespannt am Strand. Äh, danke für den ähm, Abholservice. Abholservice, ja, du bist hier runtergekommen. Ja, hier ist Kai angekommen. Da unten? Hier Flachwasser, keine Welle. Ist Bisschen entspannter zum ist Rausgehen schön. wie über die Steine. Hm? Und ich war schneller wie die. Du. Ja, äh. und entspannter. Ich bin voll die Hoppelbüste gefahren. Ja. Aber jetzt stehen wir hier geschickt für die Nacht, weil es soll wieder stürmen. Jetzt stehen wir im Windschutz von dem Haus und dann haben wir hoffentlich eine bessere Nacht. den Morgen, Kaffee ah. und Kekse. Ja. Wir Ehrlich. hatten eine ruhigere Nacht als letzte Nacht. Es war aber auch heute Morgen um was war's, halb sechs rum. Halb sechs, sechs. Boah, da hat es wieder gestürmt, geregnet und hat auch geblitzt und gedonnert sogar. ja Da war es schon ähm, laut wieder. Aber da war es laut, aber wir sind aufgewacht. Da hat die Sonne geschienen. Das stimmt ein bisschen, ja. Ganz kurz, aber es ist eher frisch. Es soll heute richtig ja. kalt sein, nur so 10 Grad oder so oder 11 Grad tags. Ja. Wir kuscheln uns ein. Wir mussten heute Fließdecke ja. über die Decke legen, ähm, weil es uns einfach zu kalt gewesen wäre, weil es wieder eine mhm. kalte Nacht war. Das war wohl, glaube ich, hoffentlich jetzt die letzte erstmal. Es wird ja. dann wieder ab morgen was wieder wärmer. Dann verabschieden wir uns auch schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, ihr habt auch eine schöne Woche gehabt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Dach, Dach. Dui, dui.